Herzlich willkommen zu diesem Video. Schon lange hätte ihr darauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt geht's es Spielhalle-Endmission. Wir sind hier gerade im Stream. Schreibt mal Hallo in den Chat. Dann sieht ihr immer ein berühmtes Sentimeter-Video. <lacht> Egal. aber wieder mal. Also, ich würde sagen, wir legen jetzt gerade los mit der GTA-Mission. Ah ganz locker Jeremy. vom Hocker her. Ja. Oeeo! So, oh, oh, oh. Wir jetzt flex wenn wir so einen driften. Alright, this door should take Ach Jo. Hallo meine Liebe, wie geht's dir. Dürfen wir? Ja ja. Sonst geht's eine Schießerei. Aber hey, wir, dürfen, hey. wir dürfen einfach jetzt hier eigentlich nicht mehr weiter. Hier hat's jetzt die Überwachung. Achtung, Achtung, jetzt runter, der Domäne. Einfach mitkommen. Das ist schon irgendwie... jetzt ja, haben sie uns gesehen, Junge, da ist ja Kamera. So, geh mit der Maske. Aber warum haben wir nur so eine? Scheiss Teil, irgendwie? Ja, weißt, du, die lieben Insekten-Leute haben halt... nicht fertige Waffen. Einfach da drüben. Wow, die ah, haben keine Waffen, die man aufnehmen kann, super. So, selig. Drei, Drei zwei, zwei, eins... Oh. Das funktioniert. Ob man ja. schönen Maske, einmal da Maske, Kann er? Kann er? Kann er? Eine er? später. er? Kann er? Soll ich Kann er? Kann er? Kann er? Kann Hecke! Output ja, Wir haben zwei Minuten, Alter. Okay, wir sind fast bei 600.000, immerhin. Ey, jetzt schaffen wir ja doch noch Millionen. Nein. <lacht> äh, nein. Vor allem wir sind alle Türen offen und du hackst die einzige Tür, die geschlossen ist. Schon? <lacht> jo. Ja. Es sind die anderen offen. <lacht> jo. Ja. Also, es sagt mir doch das niemandem, Junge. Ja, ich hab nicht gesehen. Der da bleibt dann so 30 Minuten einfach drum stehen, Alter. Weißt was... Millionen schaffen wir trotzdem noch. Ja. Wie knapp. Na. Nee. Ja, Jamie. 10 Millionen. 1 Million! Kommt 1-1, schafft man noch. Ja. Ich mach da doch noch fertig, will ich auch im Gas noch rausrennen Das ist ja kein Problem. Ja, du sollst Gas geben. <lacht> <lacht> Gas geben! Okay, mein Tisch ist jetzt äh, Ich kann nicht leer. abbrechen, hallo? Ähm, der Lift hat jetzt gesagt, ja? So. Ich habe den genau. Vergiss nicht, du kannst auch einfach äh, Tabulator drücken und C zum Snacken. <lacht> so ja, ich die weiß, ja. <lacht> so das mache ich vergessen. schon die ganze Zeit im Fall. Ja, ich habe das, das komplett scheiden. vergessen. <lacht> das ist die geilste Sache, die in GTA je gemacht worden ist, aber ich habe es wieder vergessen. <lacht> oh. Oh, Ach du nee, scheiße nee. <lacht> Jamie! Oh, das ah, einfach durchrennen, ist gut! Cool. Oh, oh Scheisse! Oh, du kriegst ein paar Hits, he? Ja. Au! Oh, da ist einen... Nein! Nein! <lacht> <lacht> <lacht> Aber kommen wir bald durch? Sieht jetzt gut aus. Da hat es noch einen. einen dort. Da, da hinten noch. Und dann ist dort vorne eigentlich recht frei. Wollen wir rennen? Oh, es ist gut, dort ist noch einer und dann ist gut. Du so, du hast noch zwei. Nein, nein, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Weg! Aber durch Türen! Wo ist Türen? Ich habe Türen gefunden. Also, ich denke, die Autos sind dort, wo immer, oder? Ja, oh, ja. Also, da, dort, dort, dort, dort. dort. Da vorne wird die raus, aber der ist schon einer. Umsteh! Äh, äh, äh, äh. Oh scheiße, da sind sie auch. Wack, WEG! WEG! Das, Weg. Ist das ist der falsche Abgang! Das ist der falsche Abgang! Weg! Ich bin gut dran! Ich bin gut dran! Ich bin actually ich habe gut Ausgang dran! Genommen. Ich bin den noch! falsche Ausgang oh. genommen! Da vorne sind unsere Autos schon einfach nur noch Snack bis zum Gonnen! Ich bin dran! Ja, was heißt unsere Autos? Das ist ein Auto, und zwei Autos. Wo ist der scheiss von diesem Autos? Komm, komm, komm, komm! Nein! Nein! Ich will nicht fahren! Dann, ja dann komm, steig ein, steig ein! Es ist egal! Fahr! Kann... Ja! Es... Keine Soziale! Keine Soziale! Ja! Ich bin drauf. Ja, Einfach oben. Ja, da, da, da, da! Langsam, langsam, langsam, langsam! Schnell! Ja, ich bin drauf, Junge! Junge, wir über eine Million! Jamie, was? was ist das? <lacht> so, spannend. Können wir jetzt noch Sterne überhaupt verlieren? Ja. Es geht gut lang. Ja, okay. so, ich langsam Sterne verlierst du nicht immer, immer so. Ich <lacht> einfach <lacht> nur noch zum Teller. So, sag ich, wir müssen doch echt gut wegkommen. Ey, besser als ich gedacht hätte. Actually, <lacht> mit 1.100.000? Äh, 1 1100. wow, 1.100.000? Ja, Das ist echt das Minimale, was hier mal jemand erlebt hat. <lacht> wow, das ist So. Hallo. Hey, Businessmen ne eh? Mr. Q und Mr. Ah, Oh, <lacht> Ich finde es cool, wenn wir denen das Geld bringen und die uns, und die uns dafür Geld geben. <lacht> Wow. Es bringt richtig viel. <lacht> ja, ich gu. was? 2,1 Millionen sind möglich. Wir haben zwei. Ach so. Ayo. Ah, jo, wirklich? Come da Nicht einmal 500.000. <lacht> ich glaube 380. Was willst schon von mir? <lacht> also 15 ja. Job Points. 15, 50 Jobpoints. 50, 50 Jobpoints rum. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr jetzt ein Like da den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und unbedingt auch auf Twitch vorbeischauen, weil es in nächster Zeit hoffentlich regelmäßig mal Streams gibt. Ähm, jo, ja, noch einen ganz geilen Tag. Und